Das ist unsere Erkenntnis. Unsere Erkenntnis ist es, dass die wahre Gründe, warum wir mit Alkohol und Süchte Probleme haben. Das Gefühl von Angst nicht offen zeigen. Und das reicht nicht mal, sondern wir wollen das auch noch unterdrücken. Und weil wir durch diese ersten zwei Fehlverhalten das Verlangen nach Betäubung und nach Ausschalten von der Anspannung nur noch verstärken. Ja, was ist jetzt die Lösung? Ja, Manche würden sagen, und das tun wir ja auch schon, okay, keine sozialen Kontakte mehr, ich bleibe ja nur noch zu Hause. Oder ich kann ja weiter in dieser Selbstbehandlung machen und ich greife ja dann jeden Abend zu. Alkohol oder zu sonstige eben Verhalten. oder ähm, das Gefühl von Angst versuche ich auszuleben und auch dann, wenn anfangs vielleicht damit verbunden ist, dass ich von der Party erstmal ja, nach Hause gehe und diese Situation einfach nur ähm, verlasse. Ich verlasse die Situation, ich breche aus und damit löse ich ja schon die Anspannung weil ich nicht getriggert werden kann, weil ich da die Angst auch ähm, nicht mehr habe durch die Folgen, dass andere was, was merken können, ähm, ja, die Anspannung löst. Hier noch zwei Tipps für dich, wie du das fördern kannst, ähm, die Angst ausleben zu lernen. Und zwar, das kannst du sehr gern ähm, in Gesellschaft eines Freundes, also wo du wirklich Vertrauen hast, das kann auch ein Bekannter oder dein Therapeut dann sein und dass du diese Angst dort in Anwesenheit von anderen auslebst, dass du das erlebst und dass du erfährst, wie das ist und nicht mehr unterdrückst, was dabei noch behilflich sein kann, dass diese Anvertraute dich dabei berührt. Warum? Weil wir durch Berührung von anderen, wo wir Vertrauen haben, eben die Bildung von Oxytocin äh, fördert und das steigert wiederum unser Sicherheitsgefühl ähm, ja, einfach im Leben. Und nun jetzt eine Übung für dich, wenn du magst. Kannst du vielleicht Notizen machen, welche Bedürfnisse bei dir auftreten, wenn du deine Angst verspürst? Wonach wäre es dir eigentlich in diesem Moment? Vielleicht möchtest du volle Wut gegen Wand schlagen, oder du würdest fünf Kilometer gerade ausrennen, oder möchtest du jemand anschreien ähm, oder in den Wald rennen? Ja, wenn du all diese Bedürfnisse mal aufsammelst, hinter jedem Bedürfnis versteckt sich nämlich eine Emotion eingeführt. Dann kannst du auch feststellen welche Gedanken und welche Gefühle hinter diesen Bedürfnissen eben versteckt sind. Weil jeder Gedanke erzeugt eine Emotion bzw. Gefühl und jedes Gefühl ist mit einem Bedürfnis verbunden. Wenn du magst, kannst du ja dieses Arbeitsblatt downloaden, was ich dir hier verlinkt habe, damit etwas arbeiten. Ich wünsche dir gutes Gelingen und denk immer daran, dass die Frage alle Fragen lautet, wie könntest du die enorme Anspannung, welche dich zu Alkohol oder zu anderen Suchtverhalten verleitet, sehr schnell ausleben und langfristig, wodurch könntest du das abbauen?